Hallo, hallo, hallöchen! Wir sind hier in also Eisleben, im Katharinenstift in der Sangerhäuser Straße 12, und um die Stadtverwaltung uns gnädigerweise erlaubt hat, uns der BMSG A 20 a eine kleine Gleitungsaufstellung zu machen. Ja, ich werde ganz viele Sachen zusammenschneiden, wie es hoch und runter fährt, Kamerafahrten. 80% Kamerafahrten. Einmal ein gutes Ich habe Schmuck auf, warum habe ich Schmuck auf? Weil es der passende Moment ist. <lacht> ich weiß. Ich so, würde mal sagen, so. dann ja, nehme ich die Kamera und renne noch ein bisschen durch die Gegend. Ja, gabbelig wie wir sind. Ach ja, nicht wundern, später kommt noch eine Aufnahme, wenn ich daran denke. Äh, von der eigentlichen Ausstellung. Das ist jetzt gerade nur der Aufbau. Das ist nur Was brauchst du sagen? Schlägt, schlägt. Äh! Mann! <lacht> <lacht> Pass auf, ich komme zu das Binden. <lacht>